Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und heute geht's weiter mit Days Gone. Wie ihr seht, wir sind noch in dem neuen Camp von Iron Mike und wir haben das Quest war los, um eine Besorgung für Adi zu machen. Dann tun wir das doch. Wo ist die Besorgung? Okay. Erstmal müssen wir mit Adi sprechen, was er überhaupt will. Tun wir das doch. Alles okay? Was ist? Äh, deshalb bin ich eigentlich nicht hier. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht was brauchst für die äh, Krankenstation. Eigentlich brauchen wir so ziemlich alles. Es fehlt immer was. Zum Beispiel Medikamente, sterile Verbände, Instrumente. Äh, hier. Hm, ein Listenmesser. Ja, das verwendeten die Ärzte im Bürgerkrieg für Operationen im Feld. Operation? Ja, damals gab es noch keine Anästhesie oder Laudanum. Hier steht auch, wo du vielleicht eins finden könntest. <lacht> das ist die Broschüre vom vom Besucherzentrum. Camp, ja, der Ort, ja. an dem es vor Freakern nur so wimmelt. Ich schau mal, was ich tun kann. Ja, ich dicken. Danke. So, jede Menge Freaker, das klingt doch klasse. Wir steigen aber kurz ab und schauen, wie es mit unserem Sprit aussieht. 100, okay. Sehr gut. Schöner Burnout. Und hier geht's raus. Ich auch nicht schneller wie in dem anderen Camp. Aber macht nichts, so. Wo geht's denn hin? Aha. Ich kein Wegpunkt. Ist da jemand auf dem Kanal? O'Brien, bist du das? Ja, ja, hier ja, ist O'Brien. Du hast noch ein Funkgerät von uns. Gut, okay. Also, ich versuche dir zu helfen, diese Frau zu finden. Sarah Whittaker. Ich habe sie in den Heli gesetzt, in der Nacht in. Ja, ja, ja, ich weiß. Okay. Aber zuerst musst du was für mich tun. Was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir die verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort. O'Brien, worum zum Teufel geht es hier? Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird von Nero-Soldaten werden. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien Ende. Moment oh. hier Menge Hey, Tag, äh, was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Okay, da hat wohl irgendein Ton gefehlt. Ui, Scheiße. Oh, Kacke. Okay. Oh. Nicht gut, nicht gut. Okay. So, einen kurzen Prozess wird hier gemacht mit den Lappen. Ich meine, die können mich hier einfach so überfallen, aber nicht mit mir. Uiuiui, ui, ui, die Falle habe ich mal überhaupt nicht gesehen. Ja, erstmal aufstellen, dann reparieren. Hölle im Eimer. Und dann Lassen wir es hier mal stehen. Äh, ich, wieso sehe ich denn nicht, wie weit es ist? Ist ja nicht so gut. Aber schauen wir mal an. Ah, nee, okay, wir müssen hier hin. Gut. Dann lassen wir es mal, einfach mal hier stehen. Mitten auf der Straße. Und sneaken uns mal hier durch. So, für alle Fälle. Pistole im Anschlag. Das Besucherzentrum. Ich muss da irgendwie rein. Dann schauen wir doch mal, wie wir da reinkommen. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen in der Umgebung um. Mal sehen was hier so ist. Okay. schon ein Freund. Oh, noch mehr Freunde. Das ist nicht so geschickt. Aber den hier links können wir kriegen, ohne die anderen zu stören. Die wollen nicht beim Essen gestört werden. Das mögen sie gar nicht. So, okay. Die Nummer 1 ist erledigt. So. Den hier von links. Und der hier hat mich gesehen, wo auch immer der jetzt auf einmal herkommt. Ja. Sehr schön. Da fackeln meine Langen. Okay, einen haben wir noch. Reingeschlichen. So, Freakern ist Nummer eins. Sollte das jetzt eigentlich gewesen sein? Ja. Wie sind diese so schnell auf meine Pferde gekommen? Jetzt noch nicht hoch, okay da nicht. Alles weggeschnitzelt wird hier. Immer Maschen in alle Richtungen austeilen. Nudele. Und die Energie wieder auffüllen. Den Ohren sammeln. Ohren sind wichtig. So. Ach, hier waren wir ja eben schon drin. Gehen wir da wieder rein. Die Tür ist verriegelt. nehmen wir da einfach die andere hier hinten. Gar kein Problem. Hm? Ich weiß nicht das Haus. Ah ne, das Haus nebendran haben wir. Veganist. Okay. Gute Frage, wie kommen wir da rein? Ja, gute Lappen mitnehmen. Gibt hier sonst noch nicht von Belang. Oh, frischer Zauber die Horkschnitte. Bisschen zu weit unten vielleicht. Okay, und damit ist unsere Waffe weg. Das ist nicht so gut. Wir durchsuchen hier mal weiter die Umgebung. Gegen dem Eingang in dieses Gebäude. Oder muss man da irgendwie von oben hin? Das könnte natürlich... Oh ja, da oben. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir schieben den Container hier rüber. Und dann gehen wir da oben rein. Nee, so nicht. Wenn wir hier nicht den Container irgendwie schieben oder so. Ich glaube, da muss man drauf schießen. Wir schießen mal da drauf. Das sieht doch gut aus. Weiter geschlichen. weiß nie, was einem hier noch erwartet. Runter. Hm, leider nicht. Hier gibt es nicht mehr viel zu holen. Sieht ziemlich leer geplündert aus hier. Oh, hier haben wir noch was. Sieht aus, als wäre das Messer da. Ein Listenmesser. Ich sollte es Eddie bringen. Da wird sich Eddie freuen. Schön die Nestrückstände mitgenommen. Nimm mal hier den Knüppel mit. Und wir setzen ihn gleich mit Nägeln. Perfekt. Machen wir uns den hier. her. Ja. So. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Oder auch nicht. Äh, ja, wir müssen auch schon wieder zurück zum Camp. Das war alles... Es war ja einfach... Pille-Palle. Oh, oh, hörst mich nicht? Hörst du mich? Hast ich gehört? Seltsam. Dass der mich einfach so hört. Da war ich extra so leise. So, schön die Nägel mitnommen. Und wieder zurück. Ich habe das Messer, das du wolltest. Danke, wie dringend das Ball. Jetzt fängt es hier an zu schneien auch noch. Kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Das ist ja nicht so praktisch. Wir haben keine Winterreifen drauf. Das wird eine rutschige Partie. So ganz ohne Winterreifen. Und mal zum nächsten Reifenhändler fahren und Winterreifen kaufen. Ja, sieht alles gleich ganz anders aus mit dem Schnee. Cool wie es denn da so hochwirbelt, wie auch was an den Reifen hängen bleibt. Wir haben sich da schon Mühe gegeben muss man ihn lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir noch keine Ahnung haben, wie man so gegen die Horden kämpft, aber das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Denn da würde ich gerne mal eine besiegen. Ja, mal gucken. Ich komm, mach auf. hey es geht ab. Ich gerade wieder jedes Campers von mir. Hey. Oh, hier ist das Messer, das du haben wolltest. Vielen Dank, wirklich. Ja, kein Problem. So, easy going. War ja fast kostenlos. So, jetzt braucht hier der O'Brien unsere Hilfe. Wie weit ist denn der weg? Naja, gehen wir auch nochmal schnell hin und gucken mal, was der so will. also auf hier. auf wie geht's immer aus diesen camps rauszukommen ist ja. man da immer aus den camps raus ist keine gescheiten hauptstraßen haben und beschilderungen wie man hier wieder rauskommt oh ja hier und ja, da und über die kaputte Brücke. Oh, ne Sound, nicht schlecht, wie er da so über das Holz fährt, wie es Radat. Da blinkelt wieder überall auf der Karte. Überall was zu tun. Platsch. Was ist da? Draußen gibt's nichts als mordende Drifter und Plünderer. Auf ihn, auf ihn. Okay. Ah, du willst wohl Stress, dann kriegst du Stress. Mal ein paar Nägel ins Gesicht gekriegt. Oh ja, aber volle Kanone. Das machst du nicht nochmal. Das wirst du nie wieder tun mit irgendjemand. Du lumpmund So, haben wir wieder jemand gerettet. Hockt noch einer. Der will auch noch ein Fett weg. Da wird nicht lange gefackelt. Jemand braucht meine Hilfe. Wer geballert wird da. Hilfe, Hilfe! Ja. Ich Hilfe! Wenn ich irgendwo eine Tasche kriege, genau hier, wie ich dich retten kann. Wir schicken dich zu Iron Mike natürlich. Sie lässt dich rein. Ich, ich, ich war erledigt. Oh, Scheiße. Echt? Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, Mann. Jetzt kommt mir jetzt das am ich besten Kämpf vor. Äh. Arten besser, Haltbarkeit schlechter. Egal. Mal, was der hier noch sagt, Munition sehr gut. Gibt es hier noch so Sterilisationsmittel? Holzknüppel ob man nicht ich Quatsch? Ansonsten gibt es hier nicht viel was wir brauchen könnten. Also, weiter geht's. Die Mission wartet. Lassen wir O'Brien nicht warten. Er hat große Pläne mit uns. Und hoffentlich lohnt sich's auch für uns und wir finden was raus über Sarah. Ist nicht mehr weit. Und dann geht's wieder mit Schleich-Action los. mein Lieblings... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, natürlich, in voller Fahrt ballert er mich von meinem Motorrad runter. Ob der da oben im Baum ist? da los, ja. Was ist da los? Was wollt ihr? Okay. Oh. Ja. Okay. sehe den nicht keine Ahnung wo der da hockt hockt ultra versteckt da oben in dem Baum ah jetzt sehe ich ihn glaube ich Sir so, in der Gelände ja. wer schießt hier auf wien okay da drin sind noch welche im Camp die holen wir uns noch, die Mistschweine. Ne, sind keine mehr im Camp, sind Freaker, okay. Aber wir gehen auf jeden Fall noch dort vor, zu dem einen Typ, der da oben irgendwo drauf stand. Da oben. schauen, wir mal, wie der da überhaupt hochgekommen ist. Auf, raus hier. Und looten ihn aus. Wird ausgeludet. Endlich lappen. Und der hat sich da hochgebeamt, oder wie sehe ich das? Ja, wenn sie meinen, wenn wir noch kurz hier gucken, was hier so gibt, ja, die Tür kann schon wieder mit dem Messer aufmachen. Die andere Tür ging natürlich nicht mit dem Messer auf. Lumpen. Noch eine verschlossene Tür ins Badezimmer zugeschlossen. Hockt da einer drauf? Hallo, ist da jemand? Ich muss mal. Hat sich ja voll gelohnt. Nichts. Nichts gibt's hier. Ja. Da liegt hier draußen mehr Zeug. Rieger spinnen darum. Hallo? wieder um die Wand gepackt. Naja, die lassen wir da rumspielen. So, Motorrad, mal wieder völlig im Eimer. Zum Glück sind wir der Profi-Mechaniker und reparieren das auf die schnelle Schraubenschlüssel raus, bisschen Schrott hinge hingetütelt und dann läuft die Geschichte wieder, wie neu. Uiuiui, ui, ui. da ist wieder eine ganze Horde in der Höhle. Okay, da bin ich. Kim. Bitte schleich dich nie wieder so. Weißt du was wegen Sarah, der Frau aus deinem Heli damals? Nichts. Nichts? Hey, hey warte, warte, warte. Das braucht etwas Zeit, okay? Ich riskiere mein Leben, wenn, wenn es jemand rausfinden sollte. Diese. Wir spielen im selben Team, O'Brien. Hör zu, das sieht nur so aus. Hör mal, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Nein. Ja, ein welling rekorder und ein paar GPS-Sender. Du musst nur. Es bleibt keine Zeit. Hör zu. Scheiße, ich weiß nicht mal deinen Namen. Deacon. Deacon Gut, hör zu, Deacon Sansher. Wenn ich mein Leben riskiere, damit du dein Mädchen findest, Sarah, dann, dann musst du auch was für mich tun. Achte auf das Funkgerät. Ich melde mich gleich. Du kennst nicht mal meinen Namen. Du wirst ihn schon auch kennen, wenn wir fertig sind. Um jo, aber ehrlich. Funkgerät achten? Ich hatte es die ganze Zeit bei mir, du Dreckskerl. Heilige Mutter Gottes, wie lange muss ich jetzt wieder warten? Was ist hier los? Hallo? Hörst du mich, Deacon? Ja, ich höre dich. Was soll der Scheiß hier? Was willst du? Ich habe diesen Kanal für andere blockiert. Er ist sicher. Was willst du? Ich habe dir über Funk ein paar Koordinaten geschickt. Du musst diese Orte aufsuchen und... Was? Wieso? Hör mir einfach zu. Vor Ort befinden sich mehrere Nero-Arbeitsgruppen. Ich muss wissen, was sie vorhaben. Dann frag sie doch einfach. stehen, führen hier alle ihre eigenen Feldmissionen durch. Niemand weiß, was die jeweils anderen tun. Die Welt geht unter und ihr Scheißkerle tut so, als wäre nichts passiert. Wohin? Ich schicke dir die Koordinaten. Verdammt, O'Brien, okay? Ich sehe mal, was ich tun kann. Versuch, so viele wie möglich zu erreichen. Da gibt's aktive LZ, Landeplätze, geprüfte Ausstiegsstellen. Ja, ja, verstanden. Aber dafür bist du mir was schuldig, O'Brien. Ich hab's schon. Einen Moment. So, der hat einiges für uns zu tun. Und wir hoffen, wir kriegen dann auch irgendwann unsere Gegenleistung. Sehr seltsame Dinge gehen hier bei der Nero-Gruppe vor sich. Wir sind gespannt, was sich da so verbirgt dahinter. Aber für heute war's das. Schön war's Einige Leute gemetzelt. Na dann.